Sitzt so gut, Master? Ich jetzt sitz gut. Sitzt du auch gut? Ja, ich bin am Fenster sitzen, aber.. Oh. What the? Holy shit! bestimmt! ich glaube wir sind abgestürzt. Ah! Ah! So. Zum Glück, waren wir, ich glaub, zum Glück waren, waren wir die Einzigen, die unsere Tische nicht nach oben geklappt haben. Was bedeutet, ja. wir sind glaube ich die Einzigen überlebenden. Uh. Ah. Guck mal her da. Warst du das? Ah! Uh. Nein! Nein! Timmy! Der heißt wirklich Timmy. Das ist kein Blitz. Hm. Okay. Uh. Was ist passiert? Oh, da bist du. Oder? Ja. ja. Hallo, da. Bist du? Danilo. Ja. Hallo. Ja, und willkommen. Mein Name ist die LP. Oh, und ich bin Battle Mario Master. Und wir sind abgestürzt. Ja, wir spielen The Forest. Das ist wie, wie wir es schon am Titel gesehen haben. Ja. Und wie Danilo sagte, wir sind abgestürzt. Ja warum oh. Oh, Axt geil Axt, ja. oh Gott, wir können nicht aneinander vorbeilaufen so, äh, ja wir spielen das spiel so zum ersten mal ne? ja wir spielen komplett blind und ja mal gucken wie das hier funktioniert ja. erste regeln survival spiel einfach alles ein ja genau Na, ich habe hunger ja, das äh. das okay, damit kann ich blocken. So, ich glaube ich tue den Ton ein ganz klein bisschen runterstellen, weil das war unglaublich laut gerade. <lacht> äh, wo macht man das? Äh, ist bei der jetzt auch gerade Pause? Äh, nein. Okay, dann wollte ich schon sagen. Okay. Ich meine, war ich meine, wir sind gerade abgeschützt Klar, hat jetzt nicht so leise, ist aber trotzdem. Aber ah. trotzdem. War unglaublich leise. Ich habe äh. einen, äh, hab einen Koffer aufgemacht. Also Koffer auch. Ich habe Stein eingesammelt. ja yeah. Ich habe Tennisball. Oh, <lacht> <lacht> hab <ich> <lacht> hab Tennisball. abzuwerfen? Das wird meine Waffe sein. Ich habe Feuerzeug. Ich könnte dich anzünden. Du dich an, ich, ich habe deinen Arm angezündet. <lacht> Tennisball, Tadeus Tennisball, <lacht> Tadeus Tennisball. So, ach, da steht allerdings. Äh, ah, ah, ah, hier, okay, habe ich das? So, irgendwie habe ich Tennisball. Tennisball. auf Tennisball weggeworfen. Eben und Inventar zu öffnen, okay. Ah hier oh. oben. Um ich habe eine Decke. Oben um das ist öffnen? Mhm. Ich habe ein Walkie Talkie. Ja. Äh, Essen und Wasser. Mhm. Essen. Hasenkäfig. Garten. Wassersammler. Topfbestell. So. Teiltablett. Ach, ein Stocklager. sind Kleingeld. Kleingeld? <lacht> ich habe so ein Tablett jetzt hier draußen. Ich weiß nicht, was das für ein Tablett ist. Oh, Alkohol. Sollen... Oh nice, ich habe Stein mitgenommen. Oh, und Stock! Yeah! So, wie kann man denn hier Sachen herstellen? Hm. Ich glaube wir müssen erstmal. Weil wir hier voller Blut sind, ich glaube, wir sollten uns erstmal waschen. Auch wenn wir Gamer sind, wir sollten uns erstmal waschen. Oh. Ja, ich kann keine Steine mehr tragen. Das ist ja schon alles aufgesammelt. Ich habe ein paar Steine. Ich, ich habe fünf Steine. Ich habe zwei Stöcke. Ich habe Feuerzeug. Ich habe Batterien. Nee, ich habe ein ISO-Band. Einmal Soda und noch ein Steak habe ich noch. Und natürlich die Axt. erst erstmal den Koffer auf. Na, hier. Okay. okay ich komme ich ja ins Inventar, was ich habe. Wo so ja. mache ich ja also, das hier? So, was ist. Na ja, hier, ähm. Ah, hier, um zu Bist du für den Timmy und Power Dein? Hab ich gerade gemacht. <lacht> Hallo, Vera. Ja. Da habe ich auch gesammelt. Okay, hier, kann ich sprinten? Okay. Oh! Ich habe Feuer gemacht. <lacht> ich habe ein paar Blätter gesammelt. Cool. Okay, man muss die Dinger irgendwie da in die Mitte reinpacken und dann kann man die irgendwie verbinden. Also bei mir, ich muss rechts klicken und dann ist er da in der Mitte und dann kannst du halt mit Sachen verbinden. Okay. Musst du halt irgendwie wissen, mit was, ne? Ja. Ah, hier, ich kann es mit der Stein. kombination Dampstein. So, sagen, packe ich jetzt. Das müssen wir jetzt aber machen, gerne? Äh, wir müssen erstmal unser Lager aufbauen und wir müssen Timmy finden. Aber jetzt so, sollten wir viel einsammeln. Ja. Vor allen Dingen, wir sollten uns vielleicht erstmal ein wenig umsehen. Das ein mm, ich habe was, hab was gegessen. Das Pac-Men-Symbol heißt, dass wir, das, dass wir, dass wir hier was essen können. Ach so, okay. Wir müssen ja irgendwie was essen. Aber ich glaube, wir, wir können nicht alles essen, weil ich glaube, dass einige Sachen giftig sind. Ach was. Würde ich jetzt mal so sagen. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob es giftig ist, ist in wir es essen. Genau. Und da wir ja immer noch voller Blut sind, sollten wir vielleicht irgendwie ähm, oh. ah, hier Grundlagen des Überlebens drücken, auf dem Deephead nach oben zu öffnen, der Überleb des Überlebens. Okay. Oh. Oh, du hast was. Was oh. war das? Bin ich bei dir eine Frau? Nein. Okay. Oh, du bist bei mir ein Kerl. Ich klang irgendwie ah, sehr na. weiblich. Das Wasser. Oh, geil. Na, ich glaube ja wir müssen ja auch irgendwann mal was trinken. Hm. Ich hab mal den Baum, ja. Ich glaube hier, halt. Ah oh, doch, der Baum fällt. Aber äh. Was ja, sollten wir denn? Ich glaube da. Haha. Haha. Da, ich will auch mal. Da, da tauche ich jemanden über. Ja, wem soll man das über? Lass mal erstmal da oben hingehen. Ja, guck mal, das sieht voll schön aus, ne? Ja, deswegen, lass uns um. Wenn wir mhm. schon irgendwo bauen, dann irgendwo, wo schön ist, ne? Ja, klar. Sind das da oben Tiere? Ich glaube, das da oben sind Tiere. Let's go. Verschwinde Tiere! Das ist unser Wald! Sie sehen nicht aus wie Tiere. Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube. Okay. Was machen wir jetzt? Sollen wir kämpfen? Oder nicht? Ja. ist ein Schiff. Ein Guck mal da. Da ist ein Schiff. Oder ein Boot. Ah! Okay, er geht schon mal dahin. Ah! Können auch freundlich sein, ne? <lacht> du machst das eine Sekunde in der Wildnis, muss direkt Leute töten. Ey! Ja, klar. Ja, ja, ja. Vielleicht sind die auch freundlich. Na, guck mal, die rennen doch schon weg. Oh Gott. Nicht. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen ab, wir müssen machen. uns waschen, damit, damit wir Infektion vermeiden. Das habe ich verstanden. Wir sollten irgendwie ins Wasser kommen. Ich bin gleich tot. Wie du bist tot. <lacht> Bin leicht tot. Ich sehe nur noch Schwarz und Weiß gerade. Ah. Ich komme mal ins Wasser. Ja, komm mal ins Wasser. Uh. Also, uh. Ich runter, ne? ja, Versuche aber nicht zu sterben, okay? Ja. Hi. Hi. Ich habe mich mal. Kann ich halt irgendwie. Ja. stellt Energie wieder, ja. Ah hier. In zahn kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Stoff kann. Äh... Ah ja, na klar, man kann ähm, Stöcker mit äh, Stoff verbinden und dann kann man die anzünden. Oh Geld. Geld? <lacht> ich habe Geld. Du hast Geld? Ja. <lacht> oh, hier ist doch was. Ja, ich habe irgendwas eingesammelt. Kann ich dazu benutzt werden, um ein Feuer zu entfachen, <lacht> was? Ich habe Baumharz gefunden. Okay, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Äh, was? Nein, ich wollte das nicht wegstecken. Oh, Vogel. Komm her. Vogel. Wo ist er? Komm her. Du musst muss erstmal raus, wie ich springe. Okay, ich springe mit Y. Komm her. Komm her. Nein, ich krieg den nicht. Jawohl. Nein! Ich habe den Vogel erledigt. Ja. Ich habe einen Kopf. am hab Vogelkopf. Nice. Lass mal, lass mal weiter umsehen. Ich brauche hab... es mal ab hier. Ey, ich Bin fast tot. Okay, Wesen steht hier bei jedem Gegenstand. Was wir damit auch machen können, ey. Ja. Isolierbar soll wieder raus wie wir hochkommen. Wie kommen wir wieder hoch, ey? Ich kann keine Steine mehr tragen. Ich mag Steine. Ich habe einen kleinen Stein eingesammelt. Yeah! Oh, Medizin. Oh, sehr gut. Medizin, das ist gut. Hast du, Ist davon noch was? Übrig? Nee. Äh, Schade. Nee. Habe mich aber voll geheilt, beinahe. Ich habe einen kleinen Stein eingesammelt. Oh, noch einen kleinen Stein. Lass mich in Ruhe Steine einsammeln. Lass mal Stein. Was yeah. man zu so dem Boot da hinten gehen. Ich habe ich habe so da eingesammelt. Super. Wo, wo ist denn der Boot? Nein. Komm her. Vogel, ja. Vogel. Oh Vogel. Vogel. Vogel. Äh, Lass mit dir. Ah. Bitte nicht. Hm? Ja. Alter. aber ja. Ich ihn. Yeah. Da, da nimm den Kopf. Das ist einfach so ein Vogelkopf. <lacht> Können wir uns über, über einen Kamin hängen? Irgendwann. Ja, hänge häng ich mir über ein Kamin. Was ist mit der oh, hier? Hallo Mr. Turtle. Das Boot da hinten meine ich. Ja. Weißt du was ich mit der Schildkröte mache? Boah. Ah, den Schildkrötenpanzer den können wir mitnehmen. Da, ich glaube, das können wir uns. Die Hand, was ich in der Hand habe. Wir haben Schildkrötenkopf in der Hand. Wir können äh, den Schildkrötenkopf, Panzer, nämlich nutzen, damit wir Wasser ähm, uns holen können. Also, ich, so, ich habe gedacht, irgendwie so als Schild irgendwie benutzen können. So, Schildkrötenkopf. Äh. Oh Koffer. Oh nice. Hm. Oh Koffer. Na ich kann, man kann aber leider nur einen Panzer mitnehmen. Na dann mal hier. Das ist Koffer. Um, sind da drin. Medizin. Oh Medizin Oh, ich. Warte ich gebe dir gleich. Ich habe Alkohol gefunden, damit, damit kann ich mir einen tough cocktail machen. Wha? Ich zumindest. Ah, ja ich habe Medizin gesucht. Ich habe Geld gefunden. Okay. Jetzt Können wir uns einen neuen Flug buchen? Äh, Herstellung. Äh, wenn du einen Tennisball. Oh, ich habe Stoff eingesammelt. Ja, yeah, Stoff. Noch mehr Stoff. Hier Sachen können wir ja mitschleppen. Ich habe voll viele Sachen schon. Ich hab auch schon voll viel. Also es wird dir irgendwann angezeigt werden, wenn du was nicht mehr einsammeln kannst. Was ist das denn? Sind da Haie? Also tote? What? Ich habe tote Haie gefunden am Strand. Die tote Haie am Strand? Lass sie. Das will ich ein toter Hai. Lol. Egal. Es wird äh, wieder metzeln nee. oh, Seesterne. Patrick, bist du das? Ich hoffe, unsere Axt geht nicht so schnell kaputt. Oh, ich habe den Kopf abgehakt. Ich, ich, ich hab den Kopf in der Hand. Mhm. Oh, wird langsam dunkel. Oh. Ich habe 50 Münzen gefunden. Alkohol. Ich kann keine kleinen Steine mehr tragen. Ich ah, Alter! Fleisch. Das rohe Fleisch können wir, können wir braten, können wir dann essen. Oh, Geld. dazu benutzt werden, ein Feuer zu entfachen. Äh, wo ist meine... Hm. So, ich oh. mach mal. Wo ein bisschen Licht? Ja. Ich glaube, wir sollten irgendwo in Sicherheit gehen. Ja. Weil hey, mein so Licht ist aus. Ist... Oh nein. Ich gehe nach raus. Sollen wir auf der Boot so lange gehen? Für die Nacht. Ja. ja, für die Nacht. Die Typen, die können doch bestimmt nicht schwimmen, oder? Ich habe keine Ahnung. So. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Vielleicht sind der haie man Da gerade tote haie, also Also Ich glaube auch, dass da irgendwie keine gute Idee ist, dahin zu schwimmen. Was war deine Idee gewesen? Oh Gott, wird da dunkel. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Alter, das ist wirklich so dunkel, Aber irgendwas haut mich, glaube ich. Also ich bin's nicht. Ähm, warte, ich kann meinen Stock irgendwie hiermit verbinden. Ich hab's gefunden. So, ausrüsten gefunden. So, warte, ich mach mal Licht. So. Wo bist du? Da. Ja. Stehe hier. Okay. Ah! <lacht> Oh. Oh, ich bin vom Links runtergefallen. <lacht> das können wir nicht aufmachen. Kannst du mal irgendeine Faktor so erstellen? Alter, ich komme hier nicht mehr rauf. Ich, ich sammle mal hier das ganze Geld rein. Ich habe eine ah. Kassette gesammelt. Yeah. Ich ertrinke! Ah, hier komm. können wir speichern! Hier ist ein Bett, hier können wir speichern! Sehr gut, ich bin aber leicht tot. <lacht> ah, wieso komme ich nicht nach oben? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal. Bin ich zu so schwer oder was? Ich ertrinke. Oh Gott. Ah, oh, nein. Elf, warum denn nicht? Ah, nein. Jetzt wird sie alles in Ordnung. <lacht> okay, jetzt habe ich irgendwie kam ich nicht irgendwie an die Oberfläche. Ah, ähm. hier. Wie komme ich aufs Boot? Ich weiß es, ich. Ah, ich habe es kombiniert. Yes. Das ist schön. Von hatten von So, Alter, kann ich mal hier wieder rein? Danke. So, okay. Mein Gott, ich gehe jetzt hier runter. Jetzt sah es so aus, es wird mich irgendwas hier die ganze Zeit irgendwie wegziehen. So, wo kann man speichern? Hier. Auf dem Schiff. Was bedeutet ich würde jetzt das? Gerne, ich würde gerne, gerne wissen, wie ich überhaupt ähm, machen Ah, okay. Mit dem äh, rechten Trigger kann ich. Ähm, Spiel. Äh, Was ist diese Musik, die die ganze Zeit kommt? Ey? Äh, ich finde die ganze Zeit so Fotos. Ja. Okay. Oh. Oh, Yacht. Ah. <lacht> ja. <lacht> Ja, die ganze diese Musik hier, so. Oh, warte mal, wenn wir hier hingehen. Warte mal, kommen wir hier hin. Wir können jetzt schlafen, dann ist die Nacht, glaube ich, um. Ja. Ah, hier. Ich habe Feuer gemacht. Ja, toll, jetzt geht's schlafen. <lacht> ja. Ich habe gerade geschlafen. Ah, hier, doch, da. Hier. Ja. kann schlafen. Kannst okay. schlafen. muss irgendwie C drücken, Z oder so. Ich muss Z drücken. Ich, ich musste X drücken. Ich habe zwei Errungenschaften freigeschaltet. Ja, ja. ich auch. Jetzt ist bestimmt nice. wieder Tag, ne? Jawohl. Ja, jetzt ist Tag. Juhu. Wir haben unsere erste Nacht überlebt. Ich glaube, das ist schon fast vorbei. Weil es für die erste Folge. Äh, nee, zehn Minuten haben wir noch. Wir haben noch zehn Minuten? Ja. Cool. Ein Kassettenspieler stellt Energie wieder her. Ja, was? Was? Mir jetzt mal wieder hochheim, weil ich fast tot wäre. Ja, ich habe ähm, hab auch schon einen Snack gegessen und ich habe auch schon ähm, was gegessen. Ketchup. Ketchup. Kassettenspieler stellt Energie wieder her. warum? <lacht> Entspannt uns. Oh, jetzt ist ein Seil und noch ein Seil. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal irgendwie eine Basis oder so, ne? Ja. Weil ewig können wir das nicht auf diesen Dingen erleben, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich hätte mal hier erstmal hier die Axt wieder aus. So. Ich hätte es erstmal meine Schokoriegel. Schokoriegel. Und eine Soda. Und eine Soda auch noch. Boah. Du musst natürlich erstmal irgendwo hingehen, wo schön ist. Ja. Ich habe schon wieder Hunger. Ey. Oh ja. Schildkröten, guck dir diese Schildkröten an. Hallo Schildkröten. sammeln können wir später, noch erstmal irgendwie eine Basis ja, so. Hast du gesehen, wie dunkel hat geworden? <lacht> ich habe hab gar nichts gesehen. Ich habe fast auch gar nichts gesehen. Ich war im Wasser und er war trinken auch noch. Ey. Das ist furchtbar. Vogel, komm her. Vogel. Die Bombe, was geht? Na, wo gehen wir cool. hin? Ich fand ja da oben eigentlich schon nicht schlecht, aber da waren diese Viecher? Ich aber irgendwie will ich auch im Wald irgendwie. irgendwie rein, weil das ist ja der Forest ne? ja wir irgendwie sind im Wald irgendwie so eine schöne Lichtung. Irgendwo jetzt mit hier aus Sieht wieder schön geräumig aus oder. Weißt du, meinst du für uns beide reicht das an Platz? Ja, ne? Ja. Machen wir hier unter Bahns. Ja Okay. Doch. So. Okay, ähm, wie machen, so machen wir das? das? Das ist jetzt eine gute eine gute Frage. Ich weiß nämlich. Wir haben mal ja irgendwie so ja. Grundlagen, wie wir hier äh, nachschlagen können. Vielleicht sollten wir da mal reinschauen. Ja, oh. Fliegenpilz. Feuer. Fliegenpilz. Äh, oh, da steht auch, wie wir alle Sachen machen können. Blätter ja. und Stöcke, einfaches Feuer. Einfaches Feuer, ja, Blätter und Stöcke. Also das können wir machen. Ja, ist das so genug. Ich, ich, ich baue das mal hier irgendwo. Ich setze es mal. Also drei Stöcke ja. habe ich. Ich habe ähm, nicht. Für das, ein, für das einfache Feuer braucht man zwei Stöcke und ich. bin ich. Oh, geil! So, jetzt zieh ich das mal hier an. So. Jetzt können wir uns... Ah, wir können das nutzen damit, damit der Feuer auch noch weiter da bleibt. Ja. Was für eine Aber wir können mehrere Feuer machen. Standfeuer, Lagerfeuer, Leuchtfeuer. Unterkünfte, provisorisches Lager, oh. Blockhütte. Scheiße, ich, ich habe mein Feuer kaputt gemacht. Jetzt sollen wir eine Blockhütte bauen? Dafür bauen wir 82 Baumstämme. 82 Baumstämme. Also, Let's go. Oder sollen wir eine kleine ja, Blockhütte mal. machen? Dafür brauchen wir nur 13. Machen wir erstmal nur eine kleine. Ich mache erstmal mach erstmal mal wieder ein neues Lager. Okay, ich habe schon mal ein bisschen Holz. So, mach ich das mal an. Oh, Ich werde im Master arbeiten. Ja. Oh Gott, heißt halt, ich muss jetzt 13 Bäume echt fällen? Ich würde jetzt gerne mal wissen. Neues Tier entdeckt. Wo? So. Ah, fall um. Äh, Au, ah! Was? Ah! <lacht> <Ich brenne>. ah! <lacht> Wie ist denn das passiert? wir so, hier sind schon mal zwei. Ah! Alter. Oh da war. Vorsicht, da kommt ein Vogel auf dich zu. Den habe ich mit meinem Stamm. Äh. Oh. Ja gut. Äh. Hm, hm, hm, hm, hm. Ja, ja gut. Gut. Ich, ich helfe mal ein bisschen. Äh. Äh. First Night. Ja, auch schafft. Ja. ja, der fällt um. Pass auf! Ja. Der verwaltet einfach einfach so baumstich. <lacht> wie viele sind das jetzt? Sechs. Hälfte haben wir schon mal ungefähr. Ah, der fällt oh. um. Vorsicht! Mm -hmm. yeah. Baumarzt. Ah, voll um. Oh. Äh. Der fällt nicht um. Alter. Der fällt nicht um von allen Seiten verprügeln. Habe ich da schon. So, da habe ich den kleinen da. Jesus. So, eins. Oh, Vorsicht, zwei. Baumfeld! Runz! Ich trage gerade fünf Baumstämme, glaube ich. So, so, wir machen halt jetzt genau? Ich guck mal. Keine Ahnung. So siehst du wenn ich ja was platzieren kann nee, ne? uh, nein so, wo ist unser feuer tun wir erstmal das ist aber unglaublich winzig ich glaube wir sollten doch lieber eine größere <lacht> oh, ich glaube ich ah, ah, ah, mm, provisorisches lager okay wir können auch irgendwie sehen wie das aussieht so ein bisschen vorwärts bauen mist. Jetzt ist er weg. Schade. Ja, okay, die eine war schon ein bisschen besser, die andere, aber da waren 82. Hey ja. hier, hey, gu guck mal hier, hier ist was. Was denn? Hier. Was ist denn? Weißt Oh, kann man rein. Da können wir runtergehen. Nee, das sollten wir lieber noch nicht runtergehen. Nee, noch. Cool, oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und dann bauen wir eben eine kleine. <lacht> die ist zwar unglaublich mickrig, aber... besser jetzt nichts, ne? Ich bauen wir auch eine. Ah, warte, Moment. Wir müssen die... Ich, jetzt ich weiß wieder, wie wir es machen müssen. Also, ich habe jetzt hier eine also. platziert. Ich stelle meine... hier hin? Hm. Jetzt müssen wir uns die Baumstämme nehmen. Ah, okay. Ja, warte, kann ich das? Dann die wir sie hier nehmen und dann müssen wir sie da rein platzieren? Hatte ne? meine genau. pack ich, ich meine direkt daneben. Okay, am Baum und zwei ja, ne, das wäre auch nicht schlecht. Eigentlich ja. für verein ist das irgendwie voll mickrig. Ja, für zwei, meine ich, aber so, nachdem die fertiggestellt ist, können wir ja mal den Part binden. Ja. Oh. Ja. Äh, äh, äh. Um, so. Lässt ja alles fallen. Mann. <lacht> ja, sind schon mal so viele Baumstimme geschleppt. So, noch. Na, mach, jeden, mach jeden Samstag. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, fünf Baumstimme durch die Gegenschleppen. Ja klar. Warum denn nicht? So, eine einer noch. Da haben wir unser erstes Häuschen gebaut. Yay. Yeah! Da, da können wir speichern! Wir können diese Blockhütte nutzen, um zu speichern. So, jetzt müssen wir jetzt machen wir noch das andere Häuschen fertig und dann können wir den Paar auch schon beenden. No, kommt man denn da rein? Ich denke mal, dass diese Blockhütte erhalten nur, nur dazu da ist, damit wir speichern können. Den Vogel den, den, den, den Ach, wir können da gar nicht rein, <lacht> Na ne, sehe ich nicht. Oh. Na, no, gut, dann werden ne? da. da. so. wir ein hier, Und ja. es überhaupt überleben? Ja, hier ist ein Lego an. Oh, ein Lego an. Dann gucken Blut, wir mal ein Lego. wie wird nächstes mal weitergeht. Ne? Ja. Gut, dann sage ich, dankeschön schön fürs zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen, ne? Okay. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.